Was geht Ladies und Gentlemen und herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Reaction Denn gestern als ich die Reaction gedreht habe, wusste ich nicht, dass ich habe mich ja versucht nicht spoilern zu lassen Und da ist mir auch irgendwie äh, entgangen, dass es dann halt noch ein zweites Video gibt Und zwar mit dem neuen Song zu Kingdom Hearts 3, mit dem neuen Titelsong von Utada Hikaru Und ähm... Oh! Also die letzten beiden waren schon richtig pornös. Okay, ich muss, mich, ich muss mich kurz mental darauf gefasst machen, ich muss mich sammeln, weil, ähm, sonst werde ich das nicht überleben, emotional. Puh. Okay. Okay, Vollbild. Fullbild. Fullbittel, Fullbild Alchemist. Ich glaube, scheiße, Okay. Nein, nein, nein, schraubt die Erwartung runter, schraubt die Erwartung runter, schraubt die Erwartung runter, schraubt die Erwartung runter. Ich darf das nicht zu sehr hypen, sonst... Ähm, <lacht> sonst werde ich auf die Fresse fliegen, okay. Okay, Start. Okay. Kingdom Hearts 3 Theme Song. Don't think twice. Da ist es dunkel gerade. Egal, scheiß drauf Wartet, wartet, wartet, wartet. Ich pausiere mal ganz kurz. Ähm, es ist gerade ziemlich dunkel geworden. Ich mache mal Licht an. So, jetzt ist Licht an. Ich find's auch, ähm, ich find's cool, ähm, es ist momentan noch relativ simpel gehalten von den Instrumenten. Okay, jetzt wird's besser. Oh, es ist, es ist schön, ja, es ist schön. Oh, das ist eine neue Szene, das ist eine neue Szene, das, ist eine neue, Szene. das ist eine neue Szene gewesen. Das war eine neue Szene gerade. So oh. if Alter, Rico! ich sieht der nice aus! Der sieht so nice aus! Und sein altes Schwert, warum ist das kaputt? Ach so, okay. Er kann das Schlüsselschwert nicht benutzen. Mickey hat auch ein neues Outfit. Okay, was? Nein! Das war's schon! Oh, fick dich! Ach, leck mich doch. Das war's? Das war's? Ah, ich hätte mehr ge gewollt. Okay, also ähm ja, hm, ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt zu dem Lied wirklich in, im Endeffekt halten soll oder von dem Lied halten soll, weil ähm es ist ganz cool, es ist also ich sag nicht, es ist scheiße, aber irgendwie finde ich die anderen beiden Lieder Ja, wie soll ich sagen, ich kann es kaum in Worte fassen. Ich finde ich finde sie auf in, in einem gewissen Punkt besser halt ähm ich glaube, sie, ähm, sie sind so ein bisschen, bisschen emotionaler gesungen, ein bisschen mehr, Instru also mehr Instrumente drin. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen pompöser gestaltet und hier ist es ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen minimalistischer. Also es ist zwar nicht schlecht, aber... Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch äh, wieder so wie bei den anderen Hauptteilen, dass, ähm, dass er halt am Anfang als Intro eine Version kommt und dann am Ende nochmal im Endscreen ähm, die After-Battle-Version. Und vielleicht wird die geiler sein. Was mir aufgefallen ist, äh, vielleicht ist das beabsichtigt, vielleicht ist das auch einfach nur Zufall, ähm, warte, ach, das sieht man hier nicht. Riku, der übrigens mega nice aussieht, ähm, Riku hat irgendwie, kriegt so langsam die Frisur von dem jungen Xehanort. Kann, kommt mir so vor. Oh, wo sieht man ihn von der Seite? Ja, Er kriegt irgendwie so ein bisschen... Oder... oder bin ich einfach nur Paranoid? Also diesen Schnitt, so einen ähnlichen hat nämlich auch der junge Xehanort, den man in dem einen Trailer sieht, wo er gegen jungen Arrakus ähm, Schach spielt. Ist das vielleicht ein Hint? Man weiß es nicht. Eine Verschwörung? Illuminati. <lacht> Ach, Tetsuya Nomura, der macht uns alle fertig, ey. Der macht uns alle wahnsinnig. Alles könnte hier ein Hint sein auf nächste, auf, auf, auf quasi äh, zukünftige Ereignisse oder auch nicht. Man weiß es nicht. Der Typ ist ein Mastermind. Ja. Ähm, finde ich geil. Und Rico kann das Schlüsselschwert nicht mehr benutzen. Entweder weil es kaputt ist. Oder aber, was viel äh, wahrscheinlicher ist, weil ähm, äh, er jetzt nicht mehr zum Reich der Dunkelheit gehört, also kein bisschen mehr und ähm, jetzt komplett äh, zum Reich des Lichts gehört, wie, man ja in, wie es ja in Kingdom 2, meine ich, dann auch war. Nach diesen, nachdem diese Bombe explodiert ist, konnte er nicht mehr diese Schattenportale öffnen und in Dream Drop Distance hat er ja Anzim komplett dann besiegt und aus seinem Herzen verbannt, wenn ich mich recht entsinne. Es sieht aber nice aus. Hier, guckt, guckt euch mal dieses, dieses, ähm, wie, wie nennt man dieses, was, was Schotten auch, ähm, tragen, auf ihren Kills, dieses Mund, Muster, äh, oh, kariert, glaube ich, hieß es, oder? Ja, dieser Holzfäller da. Genau das hat auch nämlich Mi, äh, Miku, Miki. Seht ihr das? Die sind im Partner-Look. Ey, wie geil ist das denn? Die beiden sind, äh, ich find's geil, wie, wie die Freundschaft sich zwischen den beiden äh, echt krass äh, entwickelt und stärkt über die Spiele. Die beiden sind jetzt wirklich, äh, ich würde sagen, die sind wirklich auf einer Ebene so, so von der äh, Autorität her. Denke ich mal. Ja, obwohl er eigentlich der König ist, ne? Er ja, ist schon krass. Und Mickey hat auch eine Kapuze, sehe ich gerade. Der hat eine Kapuze mit so zwei kleinen Löchern für die, für die Ohren. Oh, wenn man Mickey auch in der Kapuze sehen würde hier. Oh! Richtig chillig. Also mir gefällt das. Was, warte mal, was, was stand da? In case the other me needs it. The... wa Warte. Warte. Warte, warte, warte, warte, was? In case the other me needs me. Oh, ich habe gerade Gänsehaut, weil das so... Oh! Oh! Das ist geradezu zu... Mindfuck. Oh, ich hatte noch nie Gänsehaut, Mein Mindfuck mein Fuck Gänsehaut, so. In case the other, me, äh, the other me needs it. Ein zweites Ich von Riku? Sag mal, bin ich irgendwie... Ich, ich, was? Ähm, was? Was? Okay, hat Rico jetzt einen, einen niemand oder was? Nee, kann eigentlich gar nicht sein, oder? Er war ja nie wirklich herzlos. Hä? Aber wen meint er dann? Die other me. Das ist ja hier das Reich der Dunkelheit, ne? Wenn ich mich recht entsinne, oder zumindest das Ufer auf der anderen Seite. Ähm... Ich... Nee, ich hab keine Ahnung. Wer könnte das sein? Aqua? Meint er Aqua mit Adami? Oder Terra? Aber Terra ist ja... Ähm, ist ja nicht im Reich der Dunkelheit, sondern... Äh, eigentlich nur Aqua. Ich bin gerade vollkommen... Nee, tut mir leid. Ich bin raus. Ich... Ey, das... Das fickt mich gerade mental so hart. Ich... Ich... Keine Ahnung. Ich töte mich. Nee. Ich habe keine Ahnung, wen er damit meint. Sora kann es auch, glaube ich, nicht sein. Ich meine, was würde Sora denn hier machen? Ich hab keine Ahnung, das, das, das, das geht über meinen Verstand hinaus, ey. Was hast du geplant, Nomura? Was?! Na gut, ähm... Ja, bringt ja nichts hier stundenlang zu, ähm, Theorien aufzustellen. Das war meine Reaction zu dem, äh, song Songtrailer. Also wie gesagt, kein schlechtes Lied. Ich warte das mal ab, vielleicht wird die finale Version noch... Vielleicht wird es dann noch ein bisschen pompöser, ein bisschen epischer. Ähm, so ist das eigentlich eher ruhig gehalten. Ähm, Finde ich nicht schlecht, aber ich fand die anderen beiden besser. Und, ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Ich freue mich trotzdem mega auf Kingdom Hearts 3, also, so ist nicht. Ich, das wird, das wird das Spiel meines Lebens werden, weil Kingdom Hearts ist ja, äh, hat mich ja geprägt in der Jugend und Kindheit. Ähm, ja, danke fürs Zugucken, danke, dass ihr mit mir gemeinsam hier nochmal diesen Trailer gesehen habt und, äh, ich wünsche euch ein wunderschönes, äh, wunderschönes, wann haben, was haben wir heute? Heute wird es wahrscheinlich Montag sein. Ja, ich denke, ich werde das heute am Montag genießen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Kackmontag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!